Du kannst was verändern, du bist voller Tatendrang Du hast alles, was du brauchst, nimm es selber in die Hand Du bist ein Fels in der Brandung, du versüßt mir den Tag Dieses Lied soll dich daran erinnern, Mantra Wir sind lange da, sind schon immer da gewesen. Unsere Gedanken machen's wie Magneten Ziehen an, was wir erwarten, alle sind Propheten Erinnerung in ein Buch Streich die Seiten, die daran zweifeln, du wärst genug Du Mut, du hast den muss im Blut Mach aus deinem Strohhalm doch einen Didgeridoo Denn wenn wir etwas feiern können, dann das Leben Alles, was du liebst, hättest ohne nie gegeben Du bist nicht, um dich zu quälen hier auf dem Planeten Wir sind alle wunderschön und das gilt für jeden also begegne dir auch dementsprechend, mit dem Lächeln, das du verdienst Sprenge die Ketten, die Grenzen werden zu Flächen, mach die Zelle zum Paradies Du bist gut, so wie du bist, von Kopf bis Fuß Du bist gut, so wie du bist, von Kopf bis Fuß Hör auf zu grübeln und genieß den Moment, ist leicht gesagt jagen nach der großen Liebe Deine Riesenerwartungen kann dir keiner bieten Du musst die Lücke leider selber schließen Kein fehlendes Puzzleteil, nur war Friede Die Schönheit liegt im Detail Viele liefen auf ihrer Suche daran vorbei Sei bereit, Fassaden sind meist Schein Ja, vielleicht sind die Schatten dein Freund und kein Feind Oft, wenn du auf die Sonne hoffst, gibt es Regen Stell dich dem Donnergott besser nicht entgegen Feierfeste, wie sie fallen und erlaube Tränen Denn wie weit willst du kommen mit zerfetzten Segeln? Das Vergleichen ist ein Fehler Keiner hier ist gleich, ja das weiß jeder Du musst nicht reich sein oder Preisträger Another Message from the Lifesaver Du bist gut so wie du bist, von Kopf bis Fuß Du bist gut so wie du bist, von Kopf Von Mal zu Mal, von Mal zu Mal, von Mal zu Mal. Sollte dein Kahn heute untergehen, du wirst überleben und weiter schwimmen, denn das Universum ist Teil von. There's a